Das ist oh. Da ey. ist ein ausgebranntes Auto. Ich kann immer, also ich kann ihn noch nicht markieren. Er ist ja überhaupt in, in dieser Session. Ich habe ihm zwar Einladung geschickt, aber ob er die Nummer hat, dass er in dieser Session ist, weil sonst geht Bist er gar nichts. Bist du vom Auto Was? Bist du vom Auto weggegangen? Ich bin äh, am Race gejoint und dann habe ich es wieder gequittet. Jetzt bin ich da irgendwo in der Nähe. Ja? Warte, ich schon mal schnell. Okay. Ja, bei mir geht's, bei mir geht's auch gerade nicht. Ich sehe gar Lukas gerade irgendwie nicht. Äh, ich sag die auch nicht. Ach da, da ganz weit weg bist du. Ganz weit weg? Ja. Ich sag die. Ach du. Mhm ganz oben. Bist du überhaupt in der gleichen Session, Walter? Ah. Ist ich glaube, dein Auto ist noch ein bisschen bis nach egal. Meine YouTube-Abonnenten werden das auch irgendwie äh, äh, pf, toll finden, dass ich jetzt doch bayerisch ja Wer wusste, ich so ein Wow, Ah, da, da rammt mir gerade einer. Das ist scheiße. Ähm, Walter, gehen wir auf die Map, wir treffen uns jetzt einfach irgendwo mal. Warte mal. Wenn er in der gleichen Session ist. Wenn du... Walter, schau mal her. Ja, dann warst du dann... Wenn, wenn du Bullen wieder weg hat, hast, dann... Hast, Walter, hast du dein komplett Geld überwiesen. Ja, ich sag's gerade, weil du musst immer der komplett Geld überweisen auf die Bank. Weil sonst kriegst du nämlich Probleme, wenn du stirbst. Jo. Boah, was ist das für ein Lag? Auf oh, 5 Sekunden. 10 Sekunden. Ah, das war's, nichts kurz. Ich glaube, das ist ein abgeschmettes Spiel. Oder so mega? Das kann natürlich auch sein. Oh, ja ne. Okay. Solange ich, ich die noch her. ist ein kurzer kurze Cut drin, ich schreibe dich einfach aus. Bis gleich. Servus. Oh, oh wow. Jetzt, jetzt, jetzt geht's. Jetzt. <lacht> jetzt, jetzt geht's weiter. Na, aber es leckt und übelst. Hey, vielleicht. Ich hm. Warte, ich schau mal ganz kurz. Ich glaube, wir haben das also ich lasse das alles in der Aufnahme, weil es kann. Nein, ich weiß, das kannst du ja. Also ja. momentan bin ich auch noch da, aber ich weiß. Ja, nicht, ich seh dir. Ich weiß nicht genau, wo mein, mein... Ja, das habe ich mir gekriegt. <lacht> Gut. Aber ich bin gerade irgendwie. ich sehe mein, mein Ding nicht. Du duckst dich gerade, okay? Spaß. Aber vielleicht ist der nicht nicht nicht nicht Warte, Ich geht jetzt mal ganz kurz da aus, wenn ich ausstecke. Ja, ist toll. Ich, wow. ich bin ganz. Kurz <lacht> Standbild. Bei mir, bei mir ist gerade Standbild irgendwie. Also also nicht wirklich Standbild. Ich habe nur volle FPS, aber mein Charakter bewegt sich 0,0. Die Animation hat einfach pausiert. Wenn ich dass der Server abgeschmiert ist? So, jetzt, jetzt ist er wieder da. Jetzt geht's wieder. Ich man mal einen, einen Radiosender. Äh, so. Non-stop-Pop. Läuft gerade oh. Werbung. Super. Oh. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt einmal ganz kurz. Ich muss machen, ne? Mhm. Oh. Ich glaube, dass der wirklich abgeschmiert ist. Kann das sein? Wer? Der Server? Also, ich bin nur drauf und bei mir funktioniert's. Okay, dann. Aber er hat, er hat. Er äh, hat. Für 10 Sekunden oder so haben wir eine Pause geguckt. Also. Hat das Spiel verlassen? Hat das Spiel verlassen? Hat das Spiel verlassen? Hat das Spiel verlassen? Ja, das gibt's bei GTA Online öfter. Mhm. Da musst du einmal neu connecten. Ich schick da einmal einen neuen Invite. Ach so, ich bin jetzt draußen oder wer? Du bist ausgeflogen aus der Session. Ja, okay, dann warten wir ganz kurz. Dann ich muss nämlich da mal schnell schauen, mein Systemmonitor geht nämlich nochmal, der ist mich abgeschmiert. Dann hol du es zweimal auf. Oh, ich werde beschossen, okay. Nee, echt, jetzt, ich glaube, mein Grafikkarten ist abgeschmiert. Oh, das ist ja schlecht. Oh, wird das ist ewig dauernd, Leute. Ich äh... habe meinen Taskmanager, ja, bitte. Komm, holt, holt, halt. Ja, lecker. Ach, Scheiße. Gestrengt. Na, super. Und wieder saugfähige Munition verloren. Der verliert mir da so viel. Naja, fake nur. Perfekt gezielt. Was ist denn, wenn man stirbt, verliert man da Geld? Ja, War Gauge, Ja. Ähm, wir haben hast eine komische System Ja danke schön, Herr Motorradfahrer. Lucky? LOL, was ist denn da los? Da sind Fahrzeuge ineinander. Und was ist das für Auto? Das ist ja cool. so ein Mini-Auto. Lukas, du kriegst Heli, her. Heli? Ähm, wenn man weiter. Alter, was ist da los? Wenn man weiter in der Story ist, dann kann man. Oida, <lacht> da explodiert es Wenn man weiter in der Story ist, dann kann man sie den äh, bestellen, per Telefon. Ähm, oder man fährt zum Flugplatz, aber ich glaube, das geht mit so einem niedrigen Level noch nicht. Ja, du kannst dir nur keinen holen, weil de dein Level anbetogen ist. Das, das sind einfach gerade mal so saufälle Lastwagen mhm. gewesen. Und auf einmal kommt so, so ein Helikopter und zerbombt die alle. <lacht> Was? Keine Ahnung, Walter. Wie, wie, welches Level muss man da haben? keine Ahnung. Ja, wir auch nicht. Ja, halt, du was auch nicht. So, vorne ist es der Launcher. Gott, den Launcher, den braucht ja keiner, oder? Na. Kommt's jetzt wieder, oder? Oder, ja. der, der Walter Und, ist ja nur noch... Ja, ganz kurz. Ich geh jetzt einmal auf Skype offline. Dann mach aber da mal schnell mein Fritzbox auf. Dann mache ich da oh mein Gott, das ist jetzt nicht so optimal. Ah, wollte CDI. Ah endlich, jetzt habe ich ihn. Ja? Ach, ja, jetzt ist er drin. So, und auf der Karten ist er. Ach, da oben, okay. Ja, der Server legt gerade echt ein wenig Ja aber mein Computer auch, wenn ich mal schaue was der gerade macht, der fabriziert ja echt alles. <lacht> Bunte Streifen, ja, ja schon, Pixel. Ja, aber echt eh. Wir Ja, 20. Ja, bei mir. Auch. Aber ja, das gut, ist klar, bei ihr auf maximalste Einstellungen. Ja, okay. ja. Also, ich lasse jetzt mal das Fenster tot. Ich es dann gerne. Ich schmeiße du oben auf. Au. Einfach das Gap. das ist super super so schmerzhaft. Da ist OBS jetzt um, Okay. So, jetzt kommen wir wieder. Achtung! Wegen zu langer Untätigkeit aus der Sitzung geworfen, kehre zurück zum GTA Online. Ja super. genau Wat ich kann dir einen Invite schicken, dass du gleich wieder in der... <lacht> bist. Jo. So. Also CPU arbeitet schon wieder mit 93%. Rahmen ist bei 6,5%. <lacht> ich glaube, ich muss noch mehr RAM dazu kaufen. 8 GB reichen einfach nicht aus. Ja, und DDR3 ist jetzt eh schon so billig, weil jetzt kommt ja DDR4 raus. So. Ja? Oder ist schon ausgekommen. Ist, ist sau billig die DDR3 und wird immer billiger. Walter, äh, äh, pf, bewegt ja mal nicht für eine Zeit lang. Ach, Mann, jetzt sehe ich den immer. Oh, Walter Left. Weil du bist geleftet. Ja. Es <lacht> ist offline. Ach so, okay. Ich hab schon denkt, äh, ich hab schon wieder was schief gelaufen. Guckschmied ist bei mir. Ich bin so schlau. <lacht> da bin ich ja der Einzige, bei dem es läuft. <lacht> ja, momentan schon. <schuld. lacht> Weil ich mit, mit, mit, mit, mit, mit, mit Na, was wie der wieder? MSI auch noch aufnehmen. Oh, zusätzlich. Ja, das ist ja toll. Ja, weil das, das war nämlich das, was auf Position 1 ist. Ah, na, nein, Momentan das, das, nicht. Ist, das ist schlecht. Ich glaube, ich fahre gerade irgendein Elektroauto. Also der Motor jetzt so... Um MSI auf der Bühne, den habe ich gemeint. Ja, fort, ey, CPU auf 99%. Ich hab das schon wieder geschmiert. Ist ja auch Wahnsinn, was da gerade abgeht. Und das, das ist alles, was passiert. Es leckt einfach nur alles. Ja, Du kannst ja die Einstellungen überstellen. Die Einstellungen ja. waren ja die maximalen. Ich hab ja dir die bloß genau. empfohlen, damit du mir austesten kannst, was du ich maximal machen kannst. Ja so. Das Internet braucht kein Mensch mehr. Ui, das schönes Auto. Mir mehr abgesperrt, das ist ja toll. Was damit? Ja. <lacht> Blau-orange, ja, das ist nicht mein Geschmack. Neat? Ja. Ah, das Auto war irgendwie hellblau, hellorange. Das war irgendwie sehr kreislich. Und da irgendwo unter dem Pier gibt es eine Pflanze, die kann man essen und dann kriegt man so Halluzinationen, als wart man ein Fisch. Also, als wart man selber ein Fisch und dann kann man im Meer schwimmen, als Fisch. Echt? Ja. Geil. Videoaufnahme, wie ich denn den das den, den, den Disablen Dis bitte? Was denn? Die Videoaufnahme, die ist nämlich auf Position 1 gegründet. Von MSI? Ja. Einfach in die MSI-Einstellungen und dann. Das ist halt mit Walter. da. Hm. Ja, mal weil die sie toll finden, weil sie keine Waffen haben und. Mhm, genau. Ach, jetzt habe ich die Polizei dem ja. Ah, Fade. Ach ja, GTA San Andreas. <lacht> ist auch schon lange her. Aber das, das ist das gleiche wie ein GTA San Andreas, bloß mit andere Highs halt. Ich setze das einfach auf F1, ja. Weil mhm. ich die Aufnahme nicht wegkriege. Ich hätte ja gerne die, die Videoaufnahme ganz weg tun, aber ich schaffe es irgendwie nicht. <lacht> Weil du einfach zu blöd bist, deswegen. Nein, jetzt auch. Tausend. Super, Super. Super. Ja. Überwachung. Auf ja. was sind da die, die Hotkeys? F10 und F9, hab ich's doch gewusst. 10 und F9? Ja. Perfekt. Okay, Zeigen von <lacht> verbergen. Da. Boah, ich hab gerade einen riesen Leck gehabt. Ja. Strange, gell? Aber es kann, schon, es kann schon sein, weil jetzt um die Zeit, es ist 8D, da können wir natürlich alle an. Ja, und das haben sie ja ziemlich fake Gitter 5 PC auf die jetzt später mich. Ja. Online wird geladen. Du kannst mir vielleicht einladen, okay. Oh, ich dir, ich dir. Ja. Na gut ja. Uh. So. Okay. <lacht> das kann sein, ich hab einfach bloß noch einmal zur Sicherheit... Ja, da bist du schon drin, glaube ich. <lacht> Hm. Bis jetzt scheint alles ganz normal. Und jetzt geht mein Prozessortakt gerade mehr auf, auf 1080. Mhm. Wieso das steht da einfach Ich Den jetzt einfach. Na du nicht, Nein. Du nicht Doch. Wieso? Was bringt denn das mehr Weil dann, dann kriegst du keine Sterne. Oder? Doch. Ach komm schon. Ich ist wirklich Schlägerei. Ja genau. Aber der steht einmal mitten auf der Straße. Okay. Wir mal. <lacht> oh, ich bin aber da, da. Hey guys. Deine... Deine Der Ach oh, komm schon. Kann man Anrufe abbrechen? Welche Anrufe denn? Nur mit B vielleicht, keine Ahnung. Ach, mit Rechtsklick passt. Ah ja, hier, hier beim ja, ich habe einen Controller. Ja, ich habe gar keine Munition einfach mehr. Gar <lacht> keine. <lacht> das okay. liegt vielleicht okay. an deiner Tode, aber du hast es doch so verkauft. Ich habe voll gekauft? Ja. Okay, jetzt warte ganz kurz. Hm. <lacht> ähm. Huch, da ist ja eine Sackgasse. Oh, Achtung. Weitere. Ich muss da ein wenig drüber singen, sonst kommt die GEMA wieder und nimmt mir mein Video ab. Und bei der 0,2 Sekunden von einem anderen Lied drin. Aber mein Charakter geht in, in dem Auto einfach. Die ist nicht möglich, da du erst die Einführung von GTA Online abschließen musst. Kehre zurück zu GTA Online. Cool. Du musst die Einführung nehmen oder wie? Bei mir wirst du aber angezeigt, das hättest du die Einführung schon. Einladung Herr Toll, jetzt rammt einfach so polizei Ja, ich muss das. anscheinend dann noch so einen blöden Laden überfallen. Das kommt mir zu lange, ja. aber egal. Gib mir mal dein Auto da. Komm jetzt, stell dich nicht so an. Hm. Der wird das schon freiwillig geben. Mir ah, ist beschimpft hier. Das nehmen wir jetzt aber nicht auf. Aber oh, so ich? Ja, du schufelst was damit. Ja jetzt ja. vor zwei nicht voll quer, oder? Da kommt man gerade mit hinten mit 200 und dann kann man die da hier mit und 200. Und das... Ja, das ja. Ja. Stell dir das nicht vor. Das warst äh, du. Kriegst mit 200 auf der Landstraße ja, da, und dann genau. packt der drauf. Was da überholt man auf der rechten Seite ganz stinknormal halt, kriegt nicht gleich so. Ja, natürlich. Und der muss steht lernen. schon wieder mit auf Stoß. Und da, da kann man sich eine Immobilie kaufen. Bitte? Da kann man sich eine Immobilie kaufen, habe ich gerade gemerkt. Immobilie, magst du da was kaufen oder? Ja, Hausmächte, die haben da mit in meine Autos immer speichert. Aber jetzt ist sie irgendwie wieder weg. Ja! Das vernerft sich. irgendwie oder so. Oh, das sind fremde Autos. Ich glaube, die sind getötet. Ah, den habe ich. Was oh, oh, oh. waren die, das? Hat der explosive Munition gehabt oder was? Der hat zwei mir auf mein Auto geschossen und dann ist es